his love and uh, his appreciation for all of his German speaking French friends. Aber er möchte euch ganz Grüße ausrichten und uh, das an seine uh, So as you're coming on please text uh, welcome to all of those who are on the webinar. in Chat an alle. Thank you a warm welcome from Austria. Thank you. Herzlichen Dank und schön, äh, schönen guten Abend auch nach Österreich und in die Schweiz. In Switzerland, thank you. Yeah. Germany, Cologne, Austria, thank you. Austria. Super, you. Österreich, Deutschland. Yes, I love seeing all the names come across. Ich freue mich immer total, wenn ich die ganzen uh, Leute sehe und die Namen dazu, die da im Chat auftauchen. Also tippt fleißig ein. So I learned a long time ago ich habe vor langer, langer Zeit gelernt, uh, dass die die beste Performance uh, quasi zu sehen ist entweder in der Eröffnung oder in, in der Schlusspräsentation. And this is night. Und heute ist unsere Abschlusspräsentation quasi von dieser Webinarserie. The last week of the Road to Paris Die letzte Woche der Road to Paris Webinare. And as you know, this has all been focused around uh, this new product we call Prodigy 5. But I want to ask a favor from all of you. Aber ich möchte heute um einen großen Gefallen bitten. Many of you have heard these webinars each week. This is the eighth week. Viele von euch oder die meisten von euch haben jede Woche dieses Webinar besucht und heute ist die achte Woche, quasi die letzte Woche von dieses Jahr. Und ich hoffe natürlich, dass Leute dabei sind, die das zum ersten Mal hören. Aber ich möchte, dass ihr euch alle vorstellt, dass es heute das allererste Mal ist, dass die die ihr gerade bekommt, äh, zum ersten Mal hört. Und ich verspreche euch, wenn ihr in das Ganze so reingeht, dass wenn ihr es das, das erste Mal hören würdet, dann wird die Information etwas ganz anderes sein für euch, die ihr jetzt uh, dann von mir bekommt. Feel a new sense of ihr werdet eine neue Art von Dringlichkeit spüren. Und wir haben heute viele Star- und Sondergäste, die euch jeder für sich eine ganz eigene Perspektive liefern werden. Aber bevor wir unsere Sondergäste dann begrüßen werden, möchte ich einen kurzen Überblick geben. It all begins with the prodigy doctor. Es beginnt alles mit unserem Prodigy Arzt. Dr Ambati. Dr Ambati. The youngest doctor in world's history. Der jüngste Arzt in der gesamten Geschichte. No one has that story. Niemand hat diese Art von Story, die er hat. He combined he partnered with our esteemed Dr Adam Sacedo. Und Dr Ambati uh, ist mit Dr Sacedo mit unserem Arzt uh, in Kooperation gegangen. To introduce this new technology to Forever Green um diese neuartige Technologie Forever Green vorzustellen to you. und zu euch also quasi an euch I believe that if the pharmaceutical companies heard about this first they would pay a lot of money to have this technology ich bin mir ziemlich sicher wenn die pharmazeutische Industrie vor uns von dieser genialen Technologie erfahren hätte dann hätten sie eine Menge Geld dafür bezahlt. Because this is a game changer in nutrition. Das ist ein etwas völlig Neuartiges, sowas hat die Welt noch nie gesehen, das ist ein Game Changer in der gesamten Nahrungsergänzungsindustrie. Wissenschaftler haben für Jahrzehnte versucht, unsere, die Absorption unserer Nahrstoffe oder Nährstoffe stoffe uh, zu erhöhen zu verbessern We have it. wir haben sie wir the only ones that have it. wir sind die einzigen die das haben again perspective also denkt mal an die perspektive next slide so let's review quickly the five product highlights uh, lasst uns kurz mal die fünf schwerpunkte des produktes wiederholen number one Nummer eins. technology and know-how diese geniale technologie und das know-how was dahinter steht I just, I just described that. Hab ich an, uh, versucht euch zu vermitteln. Number two. Number 2. Phytoplankton. As Ron describes, checkmate in nutrition. Ron immer checkmate, also quasi das was Nahrung betrifft. One of the oldest and most nutrient-dense uh, superfoods. Eines der ältesten, uh, kompaktesten Superfoods, uh, das es auf unserem Planeten gibt. Number three. Nummer three. drei. Antioxidants. Die Antioxidantien. I know that uh, many of us want to age more slowly. Ich weiß, dass viele von uns gerne langsamer alt werden. Mike and Marion were talking about how they use the beauty strips every night. Michael Mahon haben vorher darüber gesprochen, wie sie die Beauty jede Nacht anwenden. So that we can look younger. So dass wir eben jünger aussehen können und fitter. Oxidation causes aging. Die Oxidation führt eben zum Alterungsprozess. So antioxidants help to slow that down. Und unterstützen uns eben, das zu verlangsamen. Number four. Nummer four. vier. Vitamins. Die Vitamine. If you have not heard Dr. Adam Sacedo's presentation for last week, please go back and listen to it. Falls du die Präsentation von voriger Woche noch nicht gehört Dr. unbedingt an. So powerful. Es ist wirklich gigantisch das Wissen, was er da vermittelt. Number five. Nummer 5. Energy. Energie. This has the best of both worlds. Uh, diese vereint beide von, also alles von beiden Seiten quasi. Right uh, ein Produkt, das du sofort spüren kannst. Und zusätzlich die mittel- und langfristige Aufnahme und Technologie, die es dir ermöglicht, uh, das zu kombinieren. It's a or es ist ein perfektes Zusammenspiel very powerful these two things coming together the product the technology all of this creates boom an explosion uh, diese Kombination uh, kreiert wirklich eine explosion sozusagen wo du alle diese komponenten zusammen hast in einem so there are five business highlights Und wir haben natürlich fünf schwerpunkte fürs geschäft fürs business number 1 simple and duplicatable model unser einfaches vervielfältigungsmodell Easy story to share, to share. Es ist so eine einfache Geschichte, die wir da teilen können. And because it's so easy to share, it's so simple to duplicate. Und weil es so einfach ist, diese Geschichte zu teilen und zu erzählen, ist es auch so einfach zu duplizieren. Number two. Nummer zwei. I can't read German. Den <lacht> unbegrenzten Möglichkeiten, die Un uns die gegeben sind. stehen. unlimited potential? Ja. Yeah. Okay, <lacht> great. Perfekt. <lacht> This is an un unlimited market. We are taking advantage of multi-industries. Wir haben unbegrenzte Möglichkeiten im Sinne auch vom Markt, weil wir viele, viele Industriezweige zusammenfassen können. This is over a trillion dollar market potential. Über Milliarden von uh, Euros und Dollars an Potenzial. Number three. Nummer drei. Unser einzigartiges Preismodell. Unique pricing model. <laughs> Sorry. <laughs> the unique pricing model your, uh, is the unique auto ship pricing model. Dieses einzigartige Preisbildungsmodell quasi ist dieses Auto Ship, wir, wo wir die Möglichkeit haben, uh, um diesen genialen Preis, das für immer ein Leben lang zu bekommen. I'll review that in a minute. Dann kommen wir später dazu. Number four. Nummer vier. The is its own business model. Das Produkt alleine ist ein eigenes Geschäftsmodell quasi. Your monthly auto shippers, two envelopes. Dein monatliches Auto Ship sind zwei solcher Briefumschläge. Each, each envelope contains 28 units. Jeder Briefumschlag beinhaltet 28 uh, Portionen. One a day for you. Eine pro Tag. Und 28 weitere, quasi, die du teilen kannst, uh, die du weitergeben kannst an Leute, die einfach mehr Energie brauchen. Nothing more powerful than a piece of marketing material that is a sample to share. Es gibt nichts Besseres, uh, um dein Business voranzutreiben, um ein Sample zu geben, quasi, also ein Muster uh, im Sinne von einer Marketing-Tool, wie wir das in der Hand haben. Number five. Nummer 5. Global Unser globales FG Express Modell. Wir haben die Möglichkeit, oder wir haben das geniale Produkt von einer Dose quasi reingepackt in einen Briefumschlag. Uh, wir haben an diesem Modell jetzt drei Jahre lang gearbeitet und perfektioniert. And at our Paris event, you're going to learn why this is 2.0 version. In Paris werdet ihr verstehen, warum das das ist. Again, coming together, the convergence of powerful things. Der dieser, uh, uh, Kraftvollen Dinge. I want to congratulate the European market. For leading the way wenn ihr den Weg bahnt. Die Europäer haben mehr Tickets als alle anderen Märkte uh, verkauft bisher. Wir führen, wir führen, wir führen. You recognize the value of this time. Weil wir einfach verstehen, uh, was hinter diesem Modell steht und welche Kraft dahinter liegt. That's what this is about: is recognizing the opportunity. And acting on that. Und das auch And that's all you need to do. It's just take action now. Das, das alles, was du jetzt tun musst. In gehen. And with all of the enrollment fees and membership fees being waived, it's very simple today. Und es ist so einfach mit der Registrierungsgebühr, die gefallen ist, um mit diesem günstigen Ticket neue Leute reinzuholen. Und mit dem möchte ich unsere ersten Sondergäste für heute begrüßen. Und als allererstes möchte ich ein sehr uh, powerkräftiges kräftiges oder sehr erfolgreiches uh, um, pa, sorry, willkommen heißen. Yeah, exactly. And uh, I just have so much respect for them. Uh, und ich habe so, so großen Respekt vor ihnen. They have a very loving heart. Sie haben ein riesiges Herz. So please welcome from Germany. Also bitte begrüßt mit mir aus Deutschland. All Stars Mike and Marion. Die All Stars Mike und Marion. Ja, hallo. Wunderschönen guten Abend, <lacht> ui, ui, ui. klatschen. Man kann uns hören, kurzes Feedback bitte, Ton okay? Einfach nur ein ganz kurzes Okay bitte, ob unser Ton, ah wunderbar, perfekt. Dann will ich auch lange, gar nicht lange sprechen, sondern gebe jetzt mal sofort an Marion ab. Danke. <lacht> ja guten abend alle zusammen ich sehe es ist ja wieder jede menge leute da drin und das freut mich auch und ich bin auch sehr stolz auf euch ähm, ja weil ihr alle so schön aktiv seid und ich freue mich dass viele auch angerufen haben dass wir uns in paris sehen und ähm, ja, darauf freue ich mich besonders heute wollten wir ganz kurz mal erzählen äh, über die duplikation wir haben eigentlich dieses geschäft begonnen ähm, ja, weil network marketing an sich bedeutet ja man hat ein geschäft und man kann auch davon profitieren, dass man wie ganz viele kleine Filialen hat und auch äh, daran Geld verdient. Und äh, das ist das Interessante dabei, es ist ein einfaches Geschäft, weil es einfach gemacht wird. Man kann in ganz mit ganz günstigen ähm, kleinen Kapital einsteigen, nicht wie ein großes Geschäft und es ist für viele Leute dann auch super interessant. Aber ganz wichtig ist, ist natürlich, dass dieses Geschäft auch funktioniert, dass man auch ein Produkt hat, was man auch natürlich äh, vermitteln kann oder was viele Leute auch vermitteln können. Und deswegen haben uns damals die Power Strips so super interessiert, weil es ein ganz einfaches Geschäft war. Aufkleben, probieren, kurze Zeit und gute Resultate. Und Das war eben das, was uns auch ähm, so vorangetrieben hat, weil wir einfach äh, jeden Tag darüber gesprochen haben und nicht viel sprechen mussten, sondern einfach gesagt haben, probieren mal aus. Und jetzt kommen wir wieder in eine Situation, ähm, ja, die ganz gewaltig ist. Ich glaube, viele können das noch gar nicht abschätzen, weil es kommt jetzt ein super Produkt, Mike wird jetzt noch gleich noch was zu sagen, ähm, was wir wahrscheinlich noch gar nicht so abschätzen können, was dieses Produkt alles äh, bewirkt. Und wenn es wirklich in so ganz kurzer Zeit wieder so tolle Resultate hat, brauchen wir eigentlich nur das Gleiche wieder tun. Verteilen, verteilen, verteilen. Also, ich wurde gestern angesprochen, wie mache ich das? Er ist im, da ist jemand, der ist äh, in einem ähm, Schützenverein und er möchte gerne wissen, wie, was kann er da machen. Da habe ich gesagt, packt ihr die Tasche voll, mach lauter viele kleine Getränke und dann trinkt ihr euch alle ein und dann wartet es ein paar Minuten und dann redet ihr darüber. Mehr nee, ist es ja nicht. Und äh, ich denke mal, genauso einfach tun, einfach verteilen, verteilen, verteilen. Das habe ich auch gerade heute schon mal gesagt. Und das wird ganz, ganz, ganz schnell vorangehen, weil dieses Produkt wird der Hammer. Genau, das denke ich auch erstmal. Vielen Dank, Marion. Ich glaube, dass wir haben ja eben von, von Rick bereits gehört, dass wir 28 Einheiten in einem Briefumschlag haben. Und ähm, Ich denke, dass Dupli das Wort Duplikation erst einmal fest in unserem Kopf äh, verankert werden muss, weil ohne Duplikation werden wir in, in, im Network Marketing, im Direktvertrieb nicht erfolgreich werden. Und aus dem Grunde ist das Wort Duplikation so ganz entscheidend und vor allen Dingen so wichtig. Und es ist bei FGX-Price oder Forever Green, weil aus meiner persönlichen Sicht wie in keinem anderen Unternehmen möglich, diese Duplikation tatsächlich durchzuführen. Weil, warum ist Duplikation so wichtig? Nun ganz einfach, stellen wir uns vor, wir müssten nicht schlafen. Stellen wir uns vor, wir brauchten keine Freizeit und wir hätten Spaß daran, 24 Stunden am Tag letzten Endes geschäftlich aktiv zu zu sein. Vergessen wir den Schlaf, vergessen wir die Freizeit, sondern unsere Tätigkeit läuft 24 Stunden am Tag. Was bedeutet das? Wir können sehr viel erreichen. Völlig klar. Nun, wir müssen schlafen, wir brauchen Erholung, wir brauchen Freizeit. Das ist auch logischerweise äh, sinnvoll, um zu überleben. Aber, wenn wir uns vorstellen, wir könnten 24 Stunden lang arbeiten, was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass wir eine Grenze haben, eine physikalische Grenze. Und diese physikalische Grenze heißt ein Tag. Vier 20 Stunden und nicht 24 Stunden und eine Sekunde. Das wiederum bedeutet, dass wir full speed an einem ganzen Tag oder sieben Tage in der Woche arbeiten können, aber damit ebenfalls eine Grenze erreichen. Das heißt, auch unser Einkommen ist begrenzt, unsere Vervielfältigung ist begrenzt, unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Aber in der Sekunde, wo wir den ersten Partner in unserem Team haben, vervielfältigen wir nicht nur unser Einkommen, sondern wir vervielfältigen unsere Arbeitszeit, weil plötzlich ist dort jemand, der mit uns arbeiten kann. Vielleicht nur 10 Minuten am Tag, vielleicht nur eine Stunde am Tag, vielleicht nur eine Stunde in der Woche. Es spielt keine Rolle. Wir sind in der Lage, 24 Stunden und eine Stunde zu arbeiten. Und nun duplizieren wir das wieder. Dieserjenige findet einen neuen Partner, der andere findet einen neuen Partner. Wir sind dann plötzlich in der Lage, tausende von Stunden an einem Tag für unser Geschäft durchzuführen und dafür, oder davon zu partizipieren. Und jetzt denken wir zurück an die Powerstrips, als es begonnen hat. Wir hatten ein Produkt und wir haben es bis heute, dass wir letzten Endes verteilen können, samplen können, sagen wir ja, und wir in der Regel sehr schnell einen positiven Effekt haben. Das heißt, es gibt Firmen, die haben ganz tolle Produkte, die letzten Endes auch wieder eine positive Reaktion produzieren, aber man braucht vielleicht zwei Monate, man braucht vielleicht ein halbes Jahr, um Ergebnisse zu produzieren. Was war und ist so genial an dem Powerstrip, dass wir häufig am gleichen Tag oder am am nächsten Tag eine positive Reaktion produzieren. Und jetzt kommt Prodigy 5 und was sagt Ron, was sagt das Unternehmen, was sagt Dr. Ambati, dass wir vielleicht schon in Minuten eine positive Reaktion produzieren. Und was bedeutet das für unseren Duplikationsfaktor, dass wir das ganze Paket nehmen können, 28 Einheiten, es verteilen und darauf warten können, dass wir positive Effekte haben. Und ich glaube, dieses Duplikationsmodell wird alles schlagen, was es auf der Welt an, überhaupt an Möglichkeiten der Duplikation gibt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir am 29. Oktober eine neue, Zeitrechnung, eine neue Zeitrechnung beginnen werden, wo jeder sich dessen bewusst sein muss, dass er zu diesem Zeitpunkt auch dieses Produkt zur Verfügung hat. Also ich kann euch definitiv genauso wie wir nur empfehlen, bestellt jetzt das Produkt vor, damit ihr es rechtzeitig habt und dann wird damit gearbeitet und dupliziert und wir werden ein boomendes Geschäft haben. Also auch schon eine große Tasche gekauft und mehrere. Genau, kauft euch eine große Tasche, damit mehr reinmachen. Das kann ja auch jeder mittragen. Im Umschlag, in der, in der Seitentasche, im Jackett, in der Handtasche, die jede Frau dabei hat im Auto, mit dem wir herumfahren. Vielen Dank, dass wir hier diese kurze Information an geben konnten. Wir haben auch noch tolle Sprecher da und ich möchte das nicht allzu lange wehren lassen. Thank you a lot, thanks a much, thanks a lot that we could, be, that we could speak for you and all the best for you. Thank you. Thank you, Mike and Mary great energy, wonderful. Appreciate it very much. Yes. Patricia. geniale. Yeah. So I'm I'm back. Okay. Uh, vielen, vielen Dank, Mike und Marion, für die tolle Energie, für eure tolle Rede und für euren Input. Mm -hmm. And uh, it's now my honor to bring on our next guest. And jetzt möchte ich unsere nächsten Sondergast bekannt geben. From one of my favorite countries in the world. Oh, von meiner einer meiner schönsten oder liebsten Länder auf dieser Welt. I remember the first time I went to Austria. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich das erste Mal nach Österreich gekommen bin. Ah, so beautiful. Oh, das ist so schön. And an equally as powerful leader. Und ein genauso starker Leader haben, also genauso starken Leader haben wir hier in Österreich. Please welcome to the webinar Six Star from Austria. Bitte begrüßt mit mir den Sekstarer von Österreich. Mr. Carsten Lange. Carsten Lange. Ja, danke, lieber Rick. Hallo, guten Abend uh, an euch alle. Rick, you are every time welcome here in Austria. Hope I see you again here next time or yep. we see you again next time. Thank you. So, winter is coming, snow is coming. I think it's the best time to yeah, to to take your skis and to come here. Okay. okay. So, also nochmal einen wunderschönen guten Abend an euch alle und äh, es werden natürlich jetzt relativ viele Sachen auch wiederholt, aber wir müssen natürlich auch die Dinge wiederholen, denn ich glaube, der ein oder andere versteht es auch erst beim hundertsten Mal, beim 500. Mal, worum es hier eigentlich letztendlich geht. Ich möchte euch äh, ganz einfach auch nochmal so ein bisschen meine Gründe sagen, warum ich mit dieser Firma arbeite, warum wir, glaube ich, auch alle mit dieser Firma arbeiten. Es gibt da ja draußen verschiedene Network-Marketing-Unternehmen und es gibt verschiedene Produkte, aber die meisten Unternehmen in dieser Industrie das ist meine Erfahrung, das ist meine Meinung, sind nicht mehr in der Lage, eigene Linien wirklich zu kreieren. Die meisten Unternehmen sind nicht in der Lage, irgendwas Einzigartiges, etwas ja, Patentiertes, etwas komplett Eigengelebeltes herauszubringen. Die meisten folgen irgendwo einem Trend, ob es ja, so dieses Zeitalter der Superfrüchte war, der Säfte war etc., wo dann viele Firmen aufgesprungen sind oder ja, die eine oder andere Firma arbeitet jetzt gerade so mit so ein bisschen dieser Schummelkosmetik oder diesen Ding. Das heißt also, es gibt ganz, ganz, ganz, ganz wenig Firmen, die wirklich sind und die immer wieder sagen, okay, wir lassen uns nicht von dem beeinflussen, was andere Firmen machen, sondern wir gehen komplett unseren eigenen Weg. Und das ist genau das, was Forever Green macht. Und Mike und Marion haben es ja ganz am Anfang auch schon gesagt, wir haben begonnen mit einem... Produkt, die Powerstrips und ich glaube jeder weiß das noch oder die, die von Anfang an mit dabei waren, wissen auch, es war das erste Produkt eigentlich im Network Marketing, wo du einen Stempel hattest, wo du das erste Mal gehört hast, wow, ein Produkt zugelassen von einer Behörde, die normalerweise mit Sicherheit nicht der Freund dieser Industrie ist und ähm, das heißt mal, war schon mal so ein Ritterschlag letztendlich und alleine diese, diese, ja, dieses Konstrukt ringsrum was das Produkt kann, wir haben ja jetzt mittlerweile in zwei Jahren oder in zweieinhalb Jahren über 40 Millionen Einheiten dieser Powerstrips verkauft, das alleine ist schon mal eine fantastische Story und ich glaube auch, das ist etwas, was die Company so einzigartig macht dieses rings herum letztendlich uns Produkte an die Hand zu geben, die der Mitbewerb gar nicht hat. Das zweite Produkt, was gekommen ist, das war unser Beauty Strip System. Auch hier wiederum im Briefumschlag ein Produkt, ja nicht für zwei Minuten, nicht für fünf Minuten oder für acht Minuten, kein Produkt, was drei, vier, fünf Stunden hält, sondern das erste Produkt mit einem Wirkstoff in drinne, Cycloastragenol. Wer es nicht kennt, googelt das mal wirklich nach, Nobelpreis 2009 Nobelpreis für Medizin, wir sind das einzige Unternehmen am Weltmarkt, welches eine Kosmetik hat, die auf Basis dieses Wirkstoffes fungiert und damit haben wir wieder etwas erreicht, wieder etwas geschaffen, was komplett neu ist. Immer wieder dabei, nicht zu vergessen, wir gehen mit diesen Produkten in über 210, 212 Länder. Es gibt ja Kosmetikunternehmen, die vielleicht in 30, 40 Ländern der Welt sind und dort ein paar Milliarden Umsatz machen. Was ist denn Tatsächlich möglich, wenn wir mit diesen Produkten wirklich mal dieses, ja, dieses Marktpotenzial ausnutzen und tatsächlich uns mal alle fokussieren, einfach mal nicht links, nicht rechts schauen, die nächsten Monate, die nächsten Jahre und einfach mal sagen, straight away, lasst uns alle mal Gas geben und lasst uns wirklich mal Geschäft rund um den Erdball machen. So, und jetzt kommt natürlich ein Produkt mit Prodigy 5, wo ich persönlich sage, das top nochmal alles. Ich meine, äh, Powerstrips, Mega-Erfolgsberichte, wir haben tausende Erfahrungsberichte, egal wo. ja Kosmetik, sensationell. Aber Prodigy 5, wir reden hier von einem Produkt mit einer Story im Hintergrund. Alleine diese Story mit Dr. Ambati, die Story mit dieser Technologie, mit diesem Know-how, das heißt also mit dieser Möglichkeit, Nahrungsergänzungs- oder Nahrungsergänzung bzw. Zusatzstoffe, die im Nahrungsergänzungssektor enthalten sind, diese mittels einer Technologie wirklich nahezu 100% absorbierbar zu machen. Ich kann, Es ist relativ easy und einfach zu erklären. Ja, stell dir mal vor, du trinkst eine Tasse Kaffee, Koffein ist nicht das Beste, mit Sicherheit nicht. Ja, Mike, du magst eh viel Koffein, aber Koffein ist nicht das Beste. Und letztendlich vom Koffein kommen ja eigentlich nur 5% bei dir irgendwo im Gehirn an. Jetzt stell dir einfach mal vor, du hast die Möglichkeit, 100% Koffein bei dir im Kopf anzubauen. Kommen zu lassen. Genau darum geht es jetzt hier mit Prodigy 5. Du hast hier eine Technologie, die so noch nie da gewesen ist. Das heißt, und das erkläre ich auch mittlerweile jeden: es gibt im Network Marketing alle vielleicht 15 bis 20 Jahre meine richtig große Story. Die letzte große Story ist definitiv 20 Jahre her. Die nächste große Story die kommt jetzt, die kommt jetzt mit Prodigy 5. Wir haben hier ein Produkt, was in einen Markt hineingeht, der über 1,6 Billionen pro Jahr umsetzt. Wenn du dich heute mit Leuten unterhältst, aus dem Bereich Nahrungsergänzung, dann erzählt dir der eine, ja, wir haben ein Produkt, da ist der ORAG-Wert so und so hoch. Der nächste kommt mit Antioxidantien um die Ecke. Wir haben hier das beste Produkt mit Antioxidantien. Der dritte erklärt dir irgendwas über Enzyme etc. Das heißt, der eine versucht den anderen hier irgendwo auszustechen. Das haben wir nicht notwendig mit dem Produkt. Wir haben mit Prodigy 5, ein Produkt, wo wir unantastbar sind, ein Produkt, wo wir in der Lage sind, letztendlich alle Segmente aus dem Bereich Nahrungsergänzung, ob das Gewichtsmanagement ist, ob das Energie ist, ob das letztendlich Prävention ist, ob das den Vitaminbereich darstellt, all diese Segmente vereinen wir mit Prodigy 5. Und das Wichtigste, das ist ja das, was Mike und Marion auch schon sagten, dieses Produkt funktioniert nicht nach zwei Monaten. Es gibt tolle Produkte da drauf, die du wirklich drei, vier, fünf Wochen trinken musst, wo die meisten Leute einfach sagen, wow, ich weiß nicht, ob ich das investieren will. Hier hast du die Möglichkeit zu sagen, setz dich hin mit mir, teste das Produkt, lass uns beide dieses Produkt nehmen und mal schauen, was so nach 15, 15 Minuten passiert. Das heißt, die Basis auf der du letztendlich ein Gespräch anfängst. Das ist doch phänomenal, zu sagen, ich sitze hier, ich mache eine kleine prodigy 5 party du kannst mit jungen Leuten drüber sprechen, du kannst mit älteren Leuten drüber sprechen, ich sehe es vor meinem geistigen Auge, es wird kommen prodigy 5 red Bull und solche Geschichten. Das heißt, wir bekommen hier mit diesem Produkt letztendlich auch eine Zielgruppe mit ins Geschäft, die wir vielleicht bis jetzt nicht hatten. Und ich möchte auch letztendlich euch noch mal so am Ende das noch mal mitgeben mit dem Sample. Ich glaube, das ist für mich das Wichtigste bei FG Express. Wohlgemerkt, FG Express entwickelt Produkte, die leicht zum Samplen sind, die leicht zum Verteilen sind. Die Powerstrips. wir haben damit begonnen und viele von uns haben das Business aufgebaut, indem sie die Powerstrips rausgegeben haben, indem sie Menschen haben testen lassen. Zwei Power Strips hier, drei Powerstrips da. Einfach die Meinung, was sagst du zu dem Produkt, teste das für mich aus. Genau das Gleiche möchte ich auch, oder habe ich auch im Bereich Kosmetik gemacht. Ganz ehrlich, ich habe die Maske, die für mich phänomenal ist, also für mich die beste Maske, die ich je gesehen habe, verschenkt. Das sind 10 Euro, die ich investiere in einen potenziellen Interessenten. Ich weiß aber, dass das Resultat sehr, sehr schnell da ist, weil die Maske funktioniert binnen 20 Minuten. Jeder, der bisher die Maske genommen hat, hat nach 20 Minuten gesagt, das Ergebnis ist sensationell. Und jetzt kommt... Prodigy 5, dieses Produkt wird eben nicht in der Dose geliefert, sondern kommt wiederum im Briefkovert. Dementsprechend könnt ihr sagen, ihr gebt zwei, drei Samples raus an Leute, die es euch wert sind. Und ich möchte an euch alle appellieren, gebt es an Leute raus, die für euch ganz, ganz wichtig in dem Geschäft sind. Sucht in diesem Geschäft, wenn ihr Prodigy 5 sucht Macher. Das heißt, sucht Leute, die vielleicht sogar ein bisschen besser sind als ihr. Es gibt, ich erzähle das immer wieder gerne, eine Geschichte aus der Vergangenheit, die kommt hier aus Österreich von einem Mann, der mit einer Dose begonnen hat, vor, ich sag mal, 25 Jahren kannte den keiner, mittlerweile kennt ihn jeder, die Rede ist von Red Bull. Und dieser Mann ist bekannt geworden dadurch, dass er sein Getränk genommen hat, dass er es verschenkt hat, dass er rausgegangen ist, dass es an die richtigen Leute rausgegeben hat, gesämpelt hat und sich dementsprechend so ein gigantisches Imperium aufgebaut hat. Und das Gleiche ist das, was ich euch empfehle. Nutzt das Produkt, dementsprechend bestellt das Produkt jetzt. Bestellt euch das zweimal, dreimal, so oft wie ihr könnt, dass ihr genug vom Prodigy 5 da habt, und dann gibt es raus an die richtigen Leute. Lasst die Welt daran teilhaben, lasst die Welt an Prodigy 5 äh, teilhaben. Ich freue mich, wenn ich euch alle spätestens in Paris sehe und gebe jetzt zurück zu Rick. Thanks a lot Rick, thanks for the time and yeah, have a good evening. Thank you. Thank you Carsten, thank you. Great, great job. Vielen, vielen Dank Carsten, super job, du explodierst dir schon. Yeah, super job, that's good, yes. Um, we, we are learning a lot tonight. I, I am really—I don't understand German, but I know what they're saying because I can tell by their body language. It's great. We're learning really well tonight, and I don't understand a word of it. But I can say one thing: the energy, what they're sprouting, and their body language, I get everything. It's gigantic. And the energy is just so perfect. The also energy is just perfect. And I know that we're in for a treat with our next guest. Und ich weiß, jetzt kommt er ganz Besonderes. He He's much younger than than, uh, but I call him the father of Germany. Er ist viel jünger, aber ich nenne trotzdem den Vater von Deutschland. A very young father. Sehr junger Vater. And I've said this before: When you travel with someone, you get to know them very well. Und ich habe das schon öfter erwähnt, wenn du mit jemandem unterwegs bist, also wenn du mit jemandem reist, dann lernst du die Leute wirklich kennen. Und du lernst sie von einer anderen Seite kennen, also quasi wirklich bis zum Innersten. Und ich freue mich sehr, den nächsten Gast ankündigen zu können. Sieben Star from Germany. Seven Stars aus, aus Deutschland. And my friend, und mein Freund, Erik Münchmeier. Hi Rick, ja, yeah, many thanks. Thank you, Eric. Good to have you back here on board. So, it's a pleasure. Yeah. Ja, hallo und äh, herzlichen äh, wunderschönen guten Abend allerseits. Und äh, ja, es ist wirklich ganz, ganz toll. Äh, Rick hat es ja gerade gesagt, äh, wir haben uns... Äh, mal etwas näher kennengelernt. Wir waren mit Brenda und mit Kevin unterwegs. Ich glaube, es war 2014. 14, right? I think. Und äh, wir waren auf Tour in äh, Osteuropa. Wir waren in Österreich. Und wir hatten noch eine verrückte Story. Ähm, mit Flügen hat alles nicht funktioniert. Wir sind dann mit einem Taxi von, äh, ich glaube, es war Ljubljana oder irgendwas, von, von Slowenien sind wir nach Kroatien. Arzien mit einem Taxi gefahren und ich musste auch noch bezahlen. Ich glaube, es waren so 300 Euro. <lacht> Eine wunderbare ja. Aber auf jeden Fall wirklich schöne Zeit gewesen und Rick war ja kurz mal weg und jetzt ist er wieder da. Er ist äh, wirklich äh, wunder wunderschön und äh, äh, ja freue mich total. Ja und ähm, genauso freut mich natürlich auch, wenn ich hier sehe, wie Carsten, Mike und Marion wie begeistert die drauf sind und das meine ich auch, wenn ihr so euer Geschäft leben würdet, wie diese drei zum Beispiel, dann äh, ist ja schon die halbe Miete eigentlich quasi getan und vor allen Dingen in der jetzigen Situation, ähm, äh, wir haben ja jetzt schon fast alle Informationen gehört und ich wollte mit euch noch mal kurz über das, das globale Geschäft sprechen und äh, da ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst da wirklich etwas größer denken. Ich gebe euch hier mal ein Beispiel, ich habe es mal kurz hier auf dem Handy, mal sehen, ob man es sehen kann, kann man das ein wenig erkennen, das zum Beispiel ist geschehen am Wochenende in Ruanda. Ja, das ist äh, nur ein Beispiel, das haben organisiert zwei Vertriebspartner aus meiner Organisation, die ich vorher noch nicht kannte. Ja? Also das Schöne ist ja, die meisten Menschen in so einem Team kannte man vorher nicht. Das ist ja auch mal so eine Frage, ja, wer, wer kannte zum Beispiel seine Ehefrau oder seinen Ehepartner, bevor er die kennengelernt hat. Ja, wahrscheinlich niemand. Und äh, das, das ist ein, einfach ein Wahnsinn. Da sind 300 Leute jetzt in einem Land, in dem ich noch nie gewesen bin und eventuell entsteht daraus etwas Riesiges. Ja? Man weiß nicht was, aber genauso kann es wieder weitergehen nach Indien, nach Amerika, wir haben jetzt gerade wieder einige Gruppen, die sich mobilisieren, in Chile, da bin ich auch noch nie gewesen und ihr müsst einfach eins verstehen, dieses Produkt, das ist ja nur eins, was wir haben, dieses FG Express Modell ja, mit den Beauty Strips, in einigen Ländern haben wir ja noch die Solar -Strips, aber vor allen Dingen die Power Strips, wo wir über 40 Millionen von verkauft haben, was ja immer noch die Basis unseres Erfolges ist. In 212 Ländern haben wir Produkte ausgeliefert. Jetzt ist die Frage, in wie vielen Ländern habt ihr Vertriebspartner in eurer Organisation? Ich glaube einfach, dass sich viele das noch nicht vorstellen können, wie das hier funktioniert. Dieses Geschäft ist ein Verursachersystem. Ihr müsst etwas verursachen. Es geht nicht darum, in irgendeinem Land jetzt händering zu versuchen, irgendwie den besten Networker aller Zeiten zu sponsern. Wird meistens sowieso nicht passieren. Meistens sind es die Leute, an die man gar nicht denkt. Wie zum Beispiel jetzt über Ruanda ist jemand in Kenia über zehn Ecken. Das ist einer der größten muslimischen Sprecher da. Also nicht so einer, wie man es jetzt aus Syrien und so weiter kennt, die da mit Attentaten und so, der in so einer Gemeinde ist, der ist auch im Network tätig, ja, der hat irgendwie fünf Millionen äh, Superfans und so weiter. Der ist völlig begeistert. Das hat am Wochenende stattgefunden, das Gespräch zum Beispiel, da hat der Joe Jensen noch mitgeholfen und andere. Das ist verursacht worden über 10, 20 Ecken. Irgendwo. Das wurde irgendwann verursacht und das müsst ihr einfach lernen. Ihr müsst eure Kontakte nutzen. Fragt jeden, wer kennt irgendjemanden in irgendeinem Land, egal ob ein Businessman, ein normaler, eine Hausfrau, irgendjemand, der unzufrieden ist, irgendjemand, der sich vielleicht verändern will, irgendjemand, der vielleicht finanziellen Schmerz hat. Ja, Über die Produkte brauchen wir gar nicht reden. Kunden zu gewinnen, das ist relativ einfach. Egal, wo ich bin, irgendwo komme ich mit jedem ins Gespräch, überall sample ich. Genauso wie Carsten es gesagt hat zu samplen, ob es hier eine Maske ist wegzugeben, die Power wegzugeben ist oder in der zu Zukunft eben die Prodigy 5-Geschichte. Und dieses Prodigy 5, glaubt mir eins, das wird das Geschäft enorm verbessern. Das ist etwas völlig Neuartiges, das hat es in dieser Form noch nicht gegeben und äh, das werden viele vielleicht erst in einigen Monaten verstehen, was schade ist, weil in einigen Monaten ist vielleicht der ein oder andere Kontakt in irgendeinem Land, in einer anderen Organisation schon gestartet und hätte bei euch sein können und vielleicht für eine lebenslange Rente sorgen können. Und ihr müsst einfach verstehen, diese Firma, die macht gerade einen Prozess durch. Ja, eigentlich schon immer so einen Prozess durch und überlegt mal, diese Firma wurde 2004 gegründet. Da hat keiner von uns jemals darüber nachgedacht, mit Forever Green zu starten. Ich weiß noch, dass diese Firma mal 2007 oder 2008, glaube ich, mal irgendwie in Europa starten wollte. Habe ich so am Rande mitbekommen, nicht drüber nachgedacht, überlegt, hat irgendwie nicht geklappt. Ja, Es sind Leute 2004 gestartet, wie Marion Stewart, ja. ein paar Jahre später ist irgendwann der Kevin gestartet, noch in dieser alten Firma Forever Green. Ja, Und jetzt überlegt mal die sind dieser Firma treu geblieben, ja, mit völlig anderen Produkten, ganz anderes Business-Modell und jetzt überlegt man, dann haben die irgendwie zehn Jahre später etwas wie die Powerstrips gefunden. gefunden. Ja? Die haben das dann einfach, haben so ein paar Dinge geändert, haben so ein Expressmodell kreiert, haben das oben reingeschmissen und die Leute, die da waren, die hatten dann natürlich schon einen riesen Vorteil, aber wer hätte denn gedacht, dass vielleicht zehn Jahre später Leute starten, wie ich zum Beispiel und andere, und trotzdem Millionen verdienen können. Millionen verdienen können, ohne ein perfektes Geschäft. Und ich sage euch eins, in den nächsten zehn Jahren werden wieder Menschen starten bei uns in anderen Organisationen in FG Express Forever Green, die wissen heute noch nicht, dass ihre Zukunft Forever Green heißen wird. Und diese Personen werden auch Millionen verdienen. Die Frage ist, wer hat Irgendwo etwas davon. Ich habe mit Marilyn Stewart nichts zu tun. Gar nichts. Die ist die erste Vertriebspartnerin gewesen 2004. Überlegt mal. Alleine durch mein Team, durch unser Team gemeinsam, sind ungefähr 50 Millionen Umsatz entstanden, woran sie irgendwo partizipiert hat. Das ist doch verrückt. Die hat irgendetwas verursacht. Und genauso werden wir noch mehr verursachen. Und mit Prodigy 5 wird alles viel, viel größer. Ich weiß, es werden in der Zukunft auch noch andere Dinge kommen, aber glaubt mir eins, konzentriert euch erstmal auf das, was da ist und was jetzt kommt, das ist groß genug, gerade dieses Prodigy 5, wenn nur 10% davon stimmen, dasselbe habe ich Ende 2013 gesagt, wo ich gestartet bin, wenn nur 10% davon stimmen, was ich damals gehört habe über dieses Produkt, reicht es völlig aus. Und glaubt mir eins, wir haben genügend Top- Verdiener hier in dieser Firma schon kreiert, nur in unserem Team alleine, nur mit einem Patch, ja, ein simpel, einfaches Patch, was wir durch die Welt geschickt haben. Jetzt kommt noch was ganz, ganz anderes, weil wir auch noch direkt in eine Multi-Multi-Milliarden-Industrie reingehen, die auch schon besteht, wo, wo wir quasi den größten Müll einfach nur austauschen müssen. Wir müssen jemanden nicht mehr erklären, der vielleicht sein Leben lang Nahrungsergänzung nimmt, irgendeine so Dreckspillen aus irgendeiner Apotheke oder von irgendeinem Hinterhof-Network, ja, Entschuldigung, aber ist wirklich so, davon gehen von 100 Euro, 95 Euro gehen in die Toilette, ja, und das könnt ihr einfach austauschen und das ist ein All-in-One-Produkt und das müsst ihr einfach verstehen und ich habe äh, mit Joe Jensen, wo wir in Ham das Meeting hatten, da haben wir abends lange an der Bar gesessen mit Mike, Marion, Carsten, was der mir noch erzählt hat über dieses Produkt, da sind mir die Schuppen von den Augen gefallen, also das ist völlig verrückt dieses Produkt. Und wenn nur 10% stimmen, glaubt mir eins, damit können wir noch zehnmal mehr Umsatz machen als mit den PowerStops. Und ich hoffe, ihr versteht das und ich hoffe, ihr nutzt auch eure internationalen Kontakte. Viele wissen nicht, dass wir dieses Produkt haben werden. Der ein oder andere, der schon mal von uns gehört hat, der hat vielleicht irgendwie gehört, ach hier irgendwie so eine Pflasterfirma oder irgendwie sowas, Ihr müsst diese Leute aufklären. Ja? Ihr seid jetzt quasi wie Dr. Sommer Team damals, ja, die über Sexualität aufgeklärt hat, so klären wir die Leute über FG Express auf und die Powerstrips und natürlich über das neue, neue Produkt. Und das müsst ihr jetzt begreifen, kramt in der Tiefe eurer Organisation, egal welches Level, jeder einzelne kann eine lebenslange Rente wert sein für euch, für euch und eure Familie. Familie und ich hoffe, dass ihr das verstanden habt. Rick hat es verstanden, denn er nickt die ganze Zeit. <lacht> Thanks, Rick. Rick, I know you understand everything because you <lacht> okay, das war's heute von mir. Freunde, ich hoffe, nutzt die letzte Zeit jetzt, die letzten zwei Wochen bis zur Convention, gebt richtig Gas, vor allen Dingen macht deckt euch wirklich ein mit Prodigy 5. Um, Nutzt es vielleicht, um die ein oder andere Position noch zu erreichen und uh, danach geht es nämlich richtig rum. Bis dahin, alles, alles Gute, schönen Abend und uh, ja, vor allen Dingen schöne Grüße an Mike, Marion und Carsten. Und thanks Rick and thank hope you. to see you soon. Bye bye. Yes, absolutely, bye. Thank you Eric, thank you Carsten, thank you Mike and Marion. What a powerful call today. Um, three very strong leaders, uh, we're very fortunate. Vielen, vielen Dank an Michael Mauren, an Carsten und an Eric, dass ihr heute hier diese, uh, dieses Webinar mitgestandet habt. Wirklich powervolle Lieder, ihr habt es gehört. Los geht's. Ich hoffe, ihr wart in der Lage, euch das vorzustellen und das zu tun, was ich euch gebeten habe am Anfang des Webinars und wirklich so zuzuhören, als wenn es das allererste Mal wäre, wo ihr über Productive 5 hört. This is a once in a das ist eine Gelegenheit, die kommt nie mehr wieder. dass ist einmal im Leben habt, das ist eine Möglichkeit. A very unique opportunity. Das ist eine einzigartige Chance. Und there are those that are using this opportunity to expand their their organization before this product is launched. Und es gibt viele von euch, die diese Möglichkeit nutzen, wirklich jetzt, bevor dieses Produkt auf den Markt kommt, die ihre eigene Organisation, ihr Team auszubauen und aufzubauen. Ich the uh, habe sicher schon mal von der, um, von der Sprechweise gehört, es gibt drei Arten von Menschen. Those that make things happen. Jene, die einfach tun. Like the leaders we heard today on the call wie unsere drei Lieder, die wir heute gehört haben. Those watch Jene, die einfach zusehen, wie Dinge passieren. And those stand on the and what und Diejenigen, die quasi am Pflasterstein stehen und sich fragen, was genau passiert ist. Which one are you going to be? Welche von diesen dreien möchtest du sein? There are six, I'm sorry, three new six stars that broke Uh, six star last week. The country Bolivia. Uh, und ich werde jetzt die Glückwünsche nicht aussprechen, wenn sie alle aus Bolivien kommen. Aber ich müsste vorstellen, die haben erst gestartet, jetzt gerade, als diese Informationen quasi rausgekommen sind. Also jetzt mit diesem Launch. The European market has taken this opportunity to, to heart. Und der Markt hat diese sich zu And I congratulate you. Und ich gratuliere euch noch mal ganz herzlich. By far, the most amount of $20 training packs that have been, that have been bought are from European markets. Und die meisten 20-Dollar-Tickets, die gekauft worden sind, kommen aus dem europäischen Markt, kommen von euch. Number one. Nummer 1. Nummer 1. Wir sind die Nummer 1. Yay. <lacht> <lacht> <lacht> that's right, that's right. So uh, I hope to see you all in Paris. Also ich hoffe wirklich, dass wir uns alle in Paris sehen. Whether you can be there in person. Ob du nun persönlich dabei bist, vor Ort bist. Or, or join us by live stream. Oder ob du per Livestream dabei sein kannst. Also on October 22nd, Saturday. Und natürlich am 22. Oktober. There will be a live stream. Wird es einen uh, Livestream geben. From Utah. Uh, aus Utah. Ron Williams and Dr. Adam Sacedo. Mit Ron Williams und Dr. Adam Sacedo. So wir will record it und you can have it translated into whatever languages you need to have it translated. Uh, und wir werden das aufzeichnen und ihr könnt es dann uh, übersetzen in die Sprachen, in die es benötigt. But we wanted to provide one more one last opportunity to hear Dr. Sacedo and Ron before Paris. Aber wir wollten euch noch einmal die Möglichkeit geben, eben um Dr. Sacedo und Ron Williams vor Paris live zu sehen und zu hören. Ich fühle mich so geehrt, dass ich wieder zurück bin bei Forever Green. So Und so viel von dem, was ihr heute gehört habt, uh, ist mit ein Grund, warum ich wieder zurückgekommen bin. Also für jene, die neu sind hier bei diesem Call, bei diesem Webinar. And to all the rest of you, und natürlich für alle anderen. Welcome to Forever Green. Herzlich willkommen zu Forever Green. Welcome home. Willkommen zu Hause. Thank you everyone. Vielen herzlichen Dank. Good night. Gute Good Nacht. Nacht.